Mein heißgeliebter Göttergatte hat am Samstag Geburtstag geschenkt. Er wird nächsten Ich habe ein Geschenk. mal Wie viel? Oh ne? Ich bin hier gerade am Wäschefalten. Dudi, was ist denn? Und ich merke, dass das Sachen mal wieder fast alle zu klein sind. Und ich glaube, ich müsste was online bestellen. Ich habe euch ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich kein Auto mehr habe. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich da hinkommen soll. Ohne Auto. Metro fährt er nicht hin. Zu Fuß ist es zu weit. Auf Bus habe ich auch keine Lust, weil das halt nicht, weil das immer, die Busse immer so überfüllt sind. Taxi habe ich auch keine Lust, jetzt so viel Geld dafür auszugeben. da bleibt mir doch nur ein. Online bestellen. Sag mal. Gott, hau mir ab mit dir Scheißhemden, echt. <lacht> wobei, ich, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich bügel die nicht mehr. Weil mein Mann ist ein absoluter Hemdenfreak. Ein absoluter, er am liebsten nur Hemden. Und dann kauft er sich auch noch meistens solche Hemden, die sich so scheiße bügeln lassen, wo ich dann einfach denke, ey Schatz, sorry, aber ich habe echt keine Zeit dafür, deine 100 Hemden jeden Tag zu bügeln. Und was macht Ebu? Ding! Ich habe jetzt eine Firma beauftragt, der Kosten, jetzt haltet euch fest, das ist so ein Schnäppchen, 15 Hemden bügeln, die holen das auch noch von zu Hause ab. Und bringst dann frisch gebügelt, eingepackt, mit Bügeln wieder nach Hause. 15 Stück für 10 Euro. Meinte, ich stelle mich dann noch hin und bügel dann seine scheiß Hemden? Ganz bestimmt nicht. Weil ich brauche dann immer so für ein Hemd dann schon mal meine 10 Minuten, zweieinhalb Stunden. Gebe ich mir nicht, sorry. Ich wollte euch übrigens nochmal einen Sockenfalttrick zeigen. Okay geht der so. Also normalerweise hat man ja die Socken immer so übereinander und dann macht man die so komisch. So da nimmst du die aber anders auseinander. Ich zeige es euch jetzt einmal. Dann faltest du die so, also das ist jetzt hier der ferse ferse und dann machst du das so übereinander. Einmal das, einmal das, einmal das und einmal das. <lacht> Ey, mit einer Hand ist es jetzt scheiße ein Quadrat sozusagen und er sieht danach halt auch direkt welche Socke das ist. Ja, sieht halt ordentlicher aus, ne? Gerade ich der ne? So, wir sind jetzt hier im Park angekommen. Männe telefoniert hier jetzt noch ein bisschen und ich warte auf meine Schwägerin und auf die Kleine, dass die hier ein bisschen so im Park auf dem Grün oder so ein bisschen spielen kann Mein Mann war wieder nur am rumnörgeln, dass ich doch immer zu lange brauche für alles. Ich brauche für mein Make-up nur sechs Minuten und Leute, glaubt mir, alles liegt dann an meinem Make-up. Wenn wir zu spät sind, ist es immer mein Make-up. ne? Nicht sein, seine Sachen, ne? Nö, ist immer mein Make-up. Wir haben es sehr chillig gemacht. Oh Gott, die Sonne scheint so schwierig. Ja. Türkisch-Style. <lacht> Güzel Türkiye'nin güzel şehrindeyiz. Gördüğünüz gibi çocuklar parklarda eğleniyorlar. Anneleri onları boş bırakmıyorlar. Haber sundum haber. Haberlik bir durum ya. Haber yani. spikerleri öyle yapıyor. Marie, zwei Nummern zu groß noch. Tutti. Ya bizim hazır. Ya bizim hazır. Ya bizim hazır. Ya bizim hazır. Ya bizim hazır. Ya Ya bizim hazır. Ah! Ah, lecker! Mhm, so, Hamza und Sami sind jetzt eine Runde Rutschen. Ich weiß, er ist zwar noch klein dafür, aber egal. Ich habe letztens so einen kleinen Artikel gelesen darüber, dass wenn eine Mutter mit dem Kinderwagen über die Straße geht, dann ist das was ganz Stinknormales. Aber wenn dein Vater mit dem Kind spazieren geht, dann ist er so, oh, guck mal, er geht mit dem Kind spazieren, oh, was für ein liebevoller Vater. Wenn die Mutter auf dem Spielplatz ist, stinkt nochmal. Aber wenn der Vater mit dem Kind auf dem Spielplatz ist, so, oh, guck mal, der Vater ist mit seinem Kind auf dem Spielplatz. Ach, oh, was für ein liebevoller Vater. Im Restaurant, Mutter füttert das Kind, kein Interessiertes. Vater füttert das Kind und alle sind, oh, guck mal, er füttert sein Kind. Was für ein liebevoller Vater. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich denke, das ist eigentlich das, wie es eigentlich sein sollte. Weil wenn du die Mutter bist, ist er der Vater, kann sich meiner Meinung nach genauso gut um das Kind kümmern, als wie ihn nur ständig die Mutter. Und deswegen finde ich das jetzt nichts, wo ich jetzt sagen muss, bravo, echt Hut ab, dass du das machst. Weil ich sehe das eigentlich als selbstverständlich an, weil es ja auch sein Kind ist. Sicherlich gibt es auch Väter, die absolut keinen Bock haben, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Aber dann frage ich mich, warum hast du es denn gemacht? Woran liegt es dann wohl, dass andere Väter vielleicht kein Interesse an den Kindern haben? Oder sagen auch, oh, fütter du do das doch. Vielleicht denke ich auch einfach zu weit, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Warum werden denn immer nur die Väter für irgendwas gelobt, was wir 24-7 machen? Also. Naja, auf jeden Fall sind die jetzt rutschen, wir haben ein bisschen gegessen und ich denke mal, wir werden dann auch gleich wieder nach Hause gehen. Sami hat morgen Geburtstag, jetzt muss ich ihm noch äh, Kuchen backen und da wollte ich ihm noch äh, Kuchenmeise mehr kaufen. Ich mache ihm ein Koko eine Kokosnuss-Torte und da muss ich jetzt noch ein paar Sachen dafür kaufen, um, damit ich das morgen machen kann. Er wird 29, mein Gott, ja ja, er ist jünger als ich, aber das ist nicht weiter schlimm. Das ist nicht weiter schlimm, äh, ich, bin ein 20, ich bin drei Jahre älter als er, oh mein Gott, voll die alte Frau. So, oh, dann wollen wir mal gucken. Canım, şey çekti. Bir tane eti karam. Yok mu burada? karam. Oh mein Gott, das ist mein Lieblings, da muss ich jetzt einhaben. haben. Dann nehme ich hier ein für die Torte, ein den und ein den. Das ist die beste Sahne, die ähnelt der aus Deutschland am meisten, finde ich. Wisst was? Dann nehme ich gleich, Dann nehme ich gleich mal zwei. Aha, dann wird die am besten. Männer hat ja heute Geburtstag, ich hatte ja gestern schon ein paar Sachen gekauft, das hatte ich euch ja gezeigt. Und jetzt bin ich hier schon fleißig am ähm, backen. Oh, sieht das nicht geil aus? Oh. Möchtest du auch was naschen? Nein, du hast gerade gefrühstückt, Mensch jetzt. Die Creme ist fertig, Kuchen backt. Warum sind meine Hände gerade so schwarz? Ah von diesem Ding, ne? Egal. Schatz, sie schläft noch. Wir waren ja gestern äh, im Park und gestern wollte ich ihm eigentlich sein Geschenk holen. Ähm, <lacht> Wir haben hier um die Ecke so einen Pralinenladen und ich wollte ihm ja Pralinen holen und darauf wollte ich was schreiben lassen. Nun konnte ich das gestern nicht holen, weil er gestern ausnahmsweise mal samstags zu Hause war, obwohl er immer samstags ist. So, jetzt habe ich nichts für ihn. Äh, er hat auch zu mir gesagt, wehe, du kaufst mir was. Wehe, er mag sowas ja gar nicht. Er mag das auch gar nicht, dass wir heute überhaupt Geburtstag feiern. Naja, muss er halt durch. Also ich habe kein Geschenk für ihn. Ich backe ihm jetzt gerade einen Kuchen. Scheiße. Weißt du, hier irgendwie fühle ich mich immer so schlecht, wenn ich dann nichts habe, ne? Oh, sieht der nicht gut aus. Frisch aus dem Ofen. Der muss jetzt abkühlen natürlich, Dann wird das Ganze noch getränkt, da kommt da die Schicht drauf, dann kommt da noch eine Ganache drauf. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, obwohl das relativ schnell geht. Jetzt wollte ihr bestimmt das Rezept haben. Ich bin mal wieder stärker überlegen, ob ich das für baku abdrehe. Aber das Problem ist nur, dass man dafür dieses Zeugs braucht. Clem ich weiß nicht mehr, ob es das, das in Deutschland gibt, beziehungsweise es würdet ihr halt nur beim Türken bekommen. Vielleicht könnt ihr das ja einfach mit irgendwas anderem ersetzen. Und irgendwie habe ich jetzt noch Bock, irgendwelche Kekse zu backen, so richtig so, so, so mh, Cookies, so Schoko cookies So, meine ist jetzt aufgewacht. Ich mache jetzt Eier mit dem hier. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen, was ist das denn ekliges? Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch ist. Pügelfleisch oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall wird das jetzt ein bisschen so klein geschnitten. Dann kommt das in die Pfanne mit ein bisschen Eier und dann... So, das ist jetzt fertig und das können wir jetzt essen. So, ich mache hier gerade noch die Chocolate Chips Kekse. Ich hatte noch so eine Drops zu Hause, deswegen... Ja, da habe ich jetzt sechs Stück einfach auf einem Blech verteilt. Mal gucken, wie die werden. Er wird dumm genügt, Joe, Joe, dass ich der Oh, no! Hast du Schluck auf, mein Schatz? So. Bäcker stellen. Ich habe mir noch einen Früchtetee gemacht, wo Sami gerade meinte: äh, Bonne die sind das ja gar nicht gewohnt ne so das ist die erste Partie Cookies ich glaube die sind ein bisschen zu groß geworden weil die sind noch voll so, so weich aber ich glaube das wird noch hart ich habe jetzt die zweite Partie so ein bisschen kleiner gemacht und da warten wir jetzt auch noch mal drauf schmeckt eigentlich ganz gut man schmeckt auch Salz draus das finde ich immer ganz lecker wenn das nicht nur süß sondern auch ein bisschen salzig ist ihr seht es ist schon zwei ich muss mich jetzt fertig machen <lacht> Ich bin leider im Busch und gerne, Duce. Dürchmeist Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Hadi, wir bakalım! mal. Halt. Halt. Ich Ich bin ein bisschen schade. Ich bin wie bisschen schade. Ich bin ein bisschen schade. Ich bin Ich bin ein bisschen Ich bin Ich bin ein bisschen schade. Ich bin ein Ich Geht es irgendwie? Also, ich bin der absolute türkisch mokka trinker und der Teetrinker. Bis zum letzten Tropfen. So, Geburtstag ist gut überstanden. haben hat sich gestern noch bei mir schön bedankt, dass ich ihm kein Geschenk gekauft habe und dass ich auf ihn gehört habe. Ich, das ist es jetzt im Ernst? Anscheinend wohl. Ich glaube, ich habe jetzt schon genug Material zusammen. Ich glaube, ich würde jetzt das Video beenden und dann würde ich mich freuen auf nächste Woche. Und ihr dürft hier meine letzten Videos angucken. Und natürlich dürft ihr mich auch abonnieren, da würde ich mich besonders darüber freuen. Und natürlich, wenn ihr mir was Nettes hinterlasst, freue ich mich auch immer ganz doll. Bis zum nächsten Mitvlog. Tschüss.